Nochmals zur Klarstellung, da einige es immer noch nicht zu verstehen scheinen, wenn Anonymous eine Aktion, wie die am 24. Februar 2022 gegen Russland, startet, spricht Anonymous nie für das gesamte Kollektiv. Wenn die Regimepresse ausgiebig darüber berichtet, dann stimmt etwas nicht. Das wissen wir aus vergangenen Aktionen. Wir stehen der aktuellen Anonymous-Aktion kritisch gegenüber. Was sie auch bedenken sollten, ist, dass nicht alle Anonymous-Gruppen die geopolitische Lage akribisch studieren und daher zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen und dann auch anders handeln. Wir versuchen, uns diesem Thema neutral zu nähern und beide Seiten aufzuzeigen. Denn am Ende sollte sich jeder von euch durch Recherche und Auseinandersetzung mit dem Thema eine eigene Meinung bilden können, ohne einfach der hegelschen Dialektik zu verfallen. Diejenigen unter ihnen, die schon länger dabei sind, wissen, dass es in geopolitischen Konflikten nie wirklich die Guten, und die Bösen, gibt. Die Konflikte sind viel komplexer, als dass man sie in ein Schwarz-Weiß-Denken einordnen könnte. In der Regel enden sie immer mit der Befriedigung der Bedürfnisse der machtgierigen Eliten. Diese Konflikte werden immer auf Kosten der Bevölkerung ausgetragen. Eine zentrale Taktik in einem Krieg ist die emotionale Aufladung des Themas. Dabei wird in den Konfliktländern, aber auch in den unbeteiligten Ländern, ein bestimmtes Narrativ aufgebaut. Dieses entspricht kaum je der Wahrheit, sondern verfolgt einen Zweck, Psyops, Propaganda. Die einseitige Berichterstattung führt zu einem Aufschrei in der Bevölkerung und in letzter Konsequenz zu politischem Aktivismus. Ihr Spiel geht immer so, Problem generieren, Aufschrei abwarten, geplante Lösung umsetzen. An dieser Stelle vielen Dank an alle Anonymous, die unermüdlich arbeiten. Ihr seid nicht allein, wir sind alle anonymous, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns.